Wenn man in lime den Timer nutzt, dann sieht das normalerweise folgendermaßen aus. Ich gehe hier auf Bearbeiten und kann dann hier bei den Einstellungen beim Timer sagen, wie viele Sekunden die Befragten Zeit haben, um diese Frage zu beantworten. Beispielsweise hier 5 Sekunden. Speichern wir mal und gucken uns mal die Vorschau an. Das sieht dann so aus, dass die Frage angezeigt wird und hier unten ist so ein Timer, der die ganze Zeit mitläuft. Und am Ende kommt dann die Antwort, jetzt ist die Zeit abgelaufen zur Beantwortung dieser Fragen. Aber es läuft eben die ganze Zeit eben so diese Zeit hier mit. Und wenn man das nicht möchte, dann gibt es folgende Möglichkeit. Wieder hier bei den Timer-Einstellungen kann man hier beim CSS-Stil für den Timer folgendes eingeben. Visibility hidden. Somit wird diese Zeitanzeige ausgeblendet. Trotzdem greift aber der Timer. Das heißt, die Leute haben trotzdem nur diese 5 Sekunden Zeit, um die Frage zu beantworten. Schauen wir uns das mal an. So, die Frage startet. Es laufen jetzt diese 5 Sekunden, man kann ja einen Hinweis manuell in die Frage reinschreiben, dass man eben nur 5 Sekunden hat und dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, kommt dieser Ablaufhinweis, aber es läuft eben nicht parallel diese Uhr mit. Und danke und Gruß an Erhan.